Weil ich sie gar nicht trennen kann. Freiheit ist eine Form der äh, Wissenschaft, wenn man so will. Und Wissenschaft geht ohne Freiheit gar nicht. Also gehören sie zusammen wie ungefähr ein Auge mit dem anderen. Und sie zu trennen macht auf einen Augen blind.